Meinungs- und Pressefreiheit sind ja untrennbar miteinander verbunden, sie können nicht irgendwie eingeschränkt, beschnitten, gestutzt oder reglementiert werden, ohne sie nicht gleich in Gänze zu beschädigen. Pressefreiheit ist ein Freiheitsrecht, für mich ein fundamentaler Bestandteil der Demokratie und ein Instrument zur Kontrolle der Macht und damit gesellschaftlich sehr verantwortungsvoll. Ich wünsche uns allen eine freie Presse auf der ganzen Welt und Pressefreiheit Sie praktiziert and believed. I'm a member of Reporter Without Borders and I wish our organization strength and energy and all what it needs to stay firm against all efforts to undermine this important work. Thanks for all what has been done already for so many years to support journalism worldwide. Thank you.